Wir sind gut im Süden angekommen und genießen schon die Sonne. Oh, herrlich, Kai, was machst du? Die Sonne okay. oder ich entspanne. Es ist so ein Traum. Die Temperatur ist perfekt. Darf also man dein Gesicht auch sehen? Die Temperatur ja. ist perfekt. <lacht> es ist nicht zu warm, nicht zu kalt. Man kann einfach herrlich liegen. Ja, wir haben auch ein richtig schönes Plätzchen hier gefunden, wir stehen auf einem Campingplatz und zeigen wir euch nachher und genießen einfach. Wir mussten erst ein bisschen reinkommen, mhm. weil die Landschaft hier einfach so anders ist. Oh, uns im Norden natürlich landschaftlich schon echt schön ist und einfach zu stehen. Hier im Süden ist alles natürlich etwas touristischer und nicht so viele Klo- und Leerstationen und ja. Aber so langsam sind wir angekommen, ne? Mhm. <lacht> Thomas Das Plätzchen hier ist einfach super süß. Es hat Platz für vier Autos, also eigentlich nur für kleine Busse, so wie wir. Zwei Badezimmer mit Gemüsegartenhühnern und dann einfach noch einen großen Bereich, wo man einfach sitzen kann. Sehr entspannen. es gibt Internet. Mit Küche. Und äh, genau, und da wurde auch ein Frühstück oder ein Essen angeboten. Genau, genau das ist kleine Speisekarte. Buchen, ja. Das kommt alles aus dem... Äh, Garten Garten auch hier, Gemüsegarten, frisch, Brot wird selbst gemacht, also so quasi ein bisschen Selbstversorgermäßig, ja. ökologisch, richtig schön gemacht. Geht, okay, zeig's euch. Ja, uns. ja, richtig gut, richtig schön gemacht. Okay. Hast du den Platz gezeigt? Bisschen, ja. Wir hatten heute schon einen schönen wegentag in Santi Petri. Da hinten steht Lori geparkt an der Straße. Und wir machen jetzt noch einen kleinen Abend- oder was heißt Abendspaziergang? Es ist 5 Uhr oder so? 17 Uhr? Ja. ja, ja. Und gehen jetzt noch ein bisschen am Strand spazieren. So schön hier. Aha. Dann noch, saßen wir im Bikini in der Sonne und es war fast zu warm aus dem Wind und hier vorne mit dem Wind, der ist echt frisch, aber schon ein bisschen Pulli wieder angenehm. Genau. Aber wir genießen so das warme Wetter. Ist schon herrlich, alles trocknet wieder, die Nähe sind schon wieder trocken nach, der, nach dem Wingen. Schon besser Leben. Aha. Die Welt ist wieder in Ordnung. <lacht> die war immer in Ordnung. <lacht> okay. And myself only I've been like that since I was a kid I've always put my feet wherever I want to Before I saw who I could be Kept thinking where did I go wrong Hier überall bemalte Wände mit Fischen, Schildkröte, alles Meerestiere. Richtig schön gemacht und auch gar nicht. Ich finde, daheim ist irgendwie oder was heißt daheim? In manchen Städten ist einfach oft dann wird bei sowas direkt irgendwie drüber gegraffit. Ge Graffitied. Graffitied. Ge -graffitied. <lacht> Gemalt. Und hier bleibt es einfach schön, auch Rum. Ja. Also es sind nur diese Bilder. Erde, mich am Fallen. Okay. Oh, ich höre richtig, wie der knarscht. Vielleicht ist er ja auch nicht mehr so. Wie hat er so Löcher eigentlich? Drinnen, man hört richtig. Wir sind wieder fast zurück. Das mhm. hat richtig gut getan. Also so ein Abendspaziergang oder so ein Spaziergang im Allgemeinen. Man kommt einfach gut runter. Herrlich. Ja. Und vor allem dann noch in so einer Umgebung. Das Meeresrauschen, das Plätschern. Ja, Was machen wir jetzt noch? Äh, gemütlich? gemütlich. Jetzt Kochen, essen, schlafen. Ja. Hört sich gut an. Ja? Machen wir so. Genau. Wie ihr gerade schon gesehen habt, an den schönen Surf-Videos von Kate mit dem Kite, sind wir in... Tarifa. Tarifa angekommen, genau. Großen, großen Strand hier. Ja, diesen Sandstrand. Südlichster Punkt, oh, sorry. Südlichster Punkt Spaniens. Aha. Man, ah, heute nicht so gut. Man sieht äh, Marokko bei guter Sicht. Ja, heute eher nicht so, gut. aber normal kann man, hat man echt guten Blick auf den afrikanischen Kontinent von hier. Aha. Sehr schön. Ähm, Gefällt uns ja. super gut hier. Wir sind hier schon öfters gewesen. Und äh, genießen es jetzt auch einfach mal länger an einem Ort zu bleiben, anzukommen, nicht irgendwie jeden Tag weiterzufahren. Ja, jetzt kommt so ein entspannter Teil von unserer Reise. Ja, und was auch entspannt ist, dass es äh, mir wieder besser geht. Ähm, die letzten zwei Tage hatte ich nämlich zu kämpfen. Ähm, ich habe, glaube ich, was Falsches gegessen, falsches Ei. Und äh, da hatte ich dann echt äh, Hitze, Kälte und äh, Kotzerei. Weniger schön im Bus. Nee, ist nicht so schön. Zum Glück hatte ich nichts, weil wenn dann zwei Leute im kleinen Bus beide gleichzeitig auf die Toilette müssen, dann wird es schwierig. Genau, und zum Glück hatte ich eine liebhabende Frau, die mich gut versorgt hat. Und ja. äh, deswegen nach zwei Tagen auch echt wieder fit. Und ähm, so kann es weitergehen. Wir haben heute auf dem Camping eingecheckt und werden da jetzt einfach längere Zeit bleiben. Alles Weitere. Seht ihr dann nächste Woche. Let's go camping live. <lacht> Doei